Also erstmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen, das freut mich. Erstmal, ich bin einer der Doktoranden von Detlef, beschäftige mich vor allem mit Visualisierung und Learning Analytics zurzeit. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Moment ein bisschen mit den neueren Sachen in der Lernbahn rumspielen will. Bin vor allem mit den xrp statements und da wollte ich mal kurz so erzählen, was da so rumgekommen ist. Erstmal ist ja die Frage, wozu machen wir den ganzen Spaß überhaupt? Wir wollen unterrichten, wir wollen Leuten was beibringen. Dann wollen wir natürlich auch wissen, ob da überhaupt was ankommt oder wieder, ob so ein Kurs so ist wie ein Buch. Wir legen das halt hin und es passiert irgendwie nichts mit. Dazu loggen wir ziemlich viele Daten und wollen vor allem Fragen beantworten, wie wie viele Lerner benutzen den Kurs überhaupt. Bringt der denen was? Brechen die ab? Also haben wir irgendwo eine Seite drin, wo alle Lerner auf einmal keine Lust mehr haben und das Ding zumachen? Oder auch, welchen Lernfaden folgen die Lerner? Weil wir können schön viel konzipieren, das ist die richtige Reihenfolge, das zu lernen. Dann kommen die Lerner und denken sich ja, nö, ich gehe jetzt erstmal auf Seite 20, weil ich das Ende wissen will. Und dann gehe ich nochmal zurück zum Anfang und schaue weiter, was so abgeht. Dazu erstmal, was sind jetzt überhaupt XRP-Statements? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder sowas schon mal gesehen hat. ist ein neueres Datenlog-Format, spezifisch für Lerndaten, die dann auch in einem Learning Record Store gespeichert werden. Hauptsächlich sind das sehr simple Sätze, die einfach nur sagen, irgendjemand hat irgendwas getan an irgendwas anderem. Das ist diese Actor-Verb-Object-Struktur. Zusätzlich kennen wir ein paar Kontextinformationen, wie zum Beispiel, wann wurde das Ding abgefeuert, also haben die das nachts um fünf gemacht, haben die das mittags gemacht und so weiter. Alles sehr schön einfach, würde man denken, Probleme, große Probleme. Erstens, wir haben sehr viele von diesen Statements, wie David vorhin schon vorgestellt hat, wir haben es jetzt schon geschafft, so knapp eine Million zu fabrizieren insgesamt. Je nach Projekt sind das zum Beispiel bei Vigor 230.000, da muss man dann erstmal noch ein bisschen filtern, vor allem ist auch schön, nicht nur, dass das viele Dinger sind, nein, die sind auch sehr heterogen, also manchmal ist das, der Lerner hat sich gerade die Seite angeguckt, der Lerner hat auf der Seite dieses Bild angeguckt, der Lerner hat auf der Seite eine Frage beantwortet, der Lerner hat ein Video gestartet, oder Er hat einfach den Kurs zugemacht, das natürlich auch unterschiedlich granular, also ein Kurs feuert Sachen, die Fragen feuern Sachen, die Seiten feuern Sachen, da muss man erstmal ein bisschen wühlen, bis man da den Überblick kriegt. Das zweite große Problem ist, wie gesagt, in einer Traumwelt hätten wir Lerner, die von A nach B einmal durch den Kurs durchlaufen, schön linear und fertig sind. Ist leider nicht so, habe ich auch gleich ein kleines Beispiel dabei. Die Lerner, die arbeiten mit dem Kurs, was uns natürlich freut, weil dafür ist es ein Kurs und kein Textbuch. Die blättern vor und zurück, die springen auch manchmal ganz wild rum, das sieht man dann auch gleich ein bisschen. Was daran auch erkennbar ist, zumindest bei absolut jedem Kurs, den ich bis jetzt mir angeguckt habe intensiver, der Lernpfad des Autors ist praktisch nie der Trampelfad, den dann wirklich alle Lerner gehen. Also... Es kristallisiert sich immer so ein fetter Pfad raus, wo alle durchlaufen, sehr selten in genau der Seitenreihenfolge, wie der Kurs das eigentlich sich vorstellt. Wie löst man jetzt das Problem? Wir haben viel zu viele Daten, ganz einfach, haha, grafische Datenverarbeitung. Die Sache ist nämlich, wir sind als Menschen sehr, sehr schlecht darin, Zahlen zu interpretieren. Je mehr Zahlen das werden, umso schlechter werden wir praktisch. Irgendwann blicken wir dann gar nicht mehr durch, dann haben wir einfach nur noch eine riesige Matrix aus Zahlen. Gut hingegen sind wir in Mustererkennung, vor allem in visueller Mustererkennung und daher auch der Ansatz, dass ich das Ganze nicht hochtechnologisch löse, mit Machine Learning oder so, wo ich eine Blackbox bauen würde und dann euch erzählen könnte, wir haben diese tolle Blackbox und die sagt, das ist so. Kann man sich raushälen, ist es doch schöner, das mit Bildern zu zeigen. Und dazu kann man die halt visuell aufbereiten. Alle Beispiele, die ich jetzt zeige, kommen aus dem Vigor-Kontext, wo es darum geht, zukünftige Lehrer auszubilden, einerseits und andererseits viel mit Videodaten gemacht wird. Erstmal so eine Visualisierung der Kursnutzung für den Testkurs, den ich mir rausgesucht habe, ist relativ primitiv. Das ist praktisch nur eine Anzeige, wann dieser Kurs wie oft besucht wurde und so weiter. Was man hier schon ganz schön sieht, was man dann auch aus den Daten rauslesen kann, der hatte mehrere Versionen und man sieht ziemlich genau, wann jede dieser Versionen zum Einsatz gekommen ist und wann diese Version dann wieder weg war. Dieser vereinzelte Noise unten sind, ist auch nicht wirklich Noise. Das sind dann kleine Testversionen, wo man dann nur Tester drin rumlaufen sieht. War auch sehr spannend, das in den Daten so zu finden. Gut. Das hilft uns aber nicht wirklich, die Fragen zu beantworten, abgesehen von, wie viele machen das eigentlich. Da kann man ein bisschen geschickter werden. Das hier ist ein Sankey-Diagramm vom gleichen Kurs. Und was man hier sieht, ist auf den ersten Blick ein bisschen esoterisch. Wenn man sich ein bisschen mit auskennt, wird es schöner. Die Balken sind wirklich ein Balkendiagramm. Also je höher der Balken, umso mehr Lerner sind da durchgelaufen. Und... Der Clou ist, links kommen Lerner rein, rechts kommen sie raus. Und daran erkennt man dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ey, Seite 0, wo die eigentlich alle anfangen sollten, ist doch recht wenig besucht, zusammen mit Seite 3, wo die irgendwie so ganz gerne eine Schleife laufen. Währenddessen scheint ja der Clou zumindest für die Lerner auf Seite 6 und Seite 7 zu sein, weil da ist wirklich dann viel Verkehr auch zu anderen Seiten und untereinander. Und hier auch nochmal so ein kleinerer Ausschnitt, wo man eine dieser nichtlinearen Sachen sehr schön sieht. Die Annahme wäre, weil Question 1 ist eine Frage, die liegt auf Seite 4, dass die Lerner, die irgendwie alle beantworten oder zumindest mal so mit ihr interagieren, wenn sie auf der Seite sind, ist, wie man hier sieht, nicht der Fall. Nicht nur, dass die teilweise sehr konsequent an dieser Frage vorbeilaufen. Nein, auch von der Frage laufen sie dann nochmal, wie auch immer sie das geschafft haben, soweit ich weiß, geht das bei der Lernbar gar nicht, zu willkürlichen anderen Seiten, anstatt auf die Folgeseite, wo die Frage eigentlich hin weiterleiten würde. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, bin ich auch im Moment noch Lösungen am Suchen für die Frage. Ist aber auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Und die nächsten Schritte wären dann so vor allem eine Verbesserung von diesem sankey diagramm dass nicht nur ich als Experte da irgendwas rauslesen kann, sondern auch Autoren, die sowas vielleicht noch nie gesehen haben, Farbkodierung und so weiter müsste ich dann noch hinzufügen und auch erlauben, dass das Ding interaktiv an einem Kurs erzeugt werden kann, also dass ich zum Beispiel die ganzen kleineren Kanten, die hier für ziemlich viel Bewegung suchen, obwohl dann nur ein Lerner einmal lang gelaufen ist, ausblende, aber trotzdem halt zeige, ja, da sind jetzt weniger Leute in dem Knoten, aber die haben den Kurs nicht abgebrochen. Ich blende die dir nur aus, damit du besser siehst, was hier los ist. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war jetzt sehr kurz. Und für Fragen stehe ich Ihnen dann gerne gleich in der Pause zur Verfügung.